Sie und herzlich willkommen bei Wifi -Maku Update, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Heute sind wir in Rotkreuz, das ist in der Nähe von Luzern in der Schweiz. Und zwar sind wir bei Beat Kracken. Er ist Gründer und CEO von WorldSites Schweiz. Und er ist auch Wifi -Maku Autor und hat gerade das Kapitel Suchmaschinenmarketing und vorwiegend natürlich Suchmaschinenoptimierung neu geschrieben. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken, lieber Beat. Ja, äh, ich meine, so ein Kapitel zu schreiben braucht doch Das ist auch sehr viel Aufwand. Und dann verschenken wir das über wie viel Mako noch die ganzen Inhalte. Wieso tust du das? Also für mich ist es eigentlich äh, ein Anliegen, die Erfahrung, die ich selber seit 15 Jahren gemacht habe, weiterzugeben. Und ich denke, dass ähm, jeder, der gewisses äh, sich Wissen sich angeeignet hat und das weitergibt, dadurch am Schluss auch mehr lernt, als wenn es nur für sich behält. Das finde ich ganz toll. Also nochmals vielen Dank. Und sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie dürfen natürlich Beats danken, indem Sie seine Inhalte lesen. Das ist natürlich das höchste Lob für einen Autor. Nun, Beats, wir möchten ja auch hier immer bei Wifi Marco Update drei konkrete Tipps mit auf den Weg geben. Welche drei Tipps möchtest du in Sachen Suchmaschinenoptimierung den Leuten mitgeben? Also, wenn ich mich auf drei Tipps konzentrieren soll, dann würde ich sagen, Punkt 1 ist, machen Sie nichts, was nicht dem Besucher dient. Das ist etwas vom wichtigsten eigentlich. Punkt 2 ist, Google ist sehr gut und sehr heikel geworden, was Links betrifft. Okay. Das heißt, beim ganzen Linkbuilding aufpassen, dass das wirklich mit natürlichen Dingen zu und her geht. Und der dritte Punkt, ein gutes Controlling, weil letztendlich will man Business-Ziele erreichen und auf das sollten die ganzen Maßnahmen ausgerichtet sein. Okay, super. Ganz kurz zu jedem dieser drei Stichworte noch vielleicht eine kleine Ergänzung. Mhm. Also letztendlich, wenn ich jetzt an den ersten Punkt denke, da geht es darum, alles zu machen, was eigentlich für den Besucher ist. Google kann man sich vorstellen als ein System von künstlicher Intelligenz, das erkennt, ob eine Seite, eine Website, ein Inhalt relevant ist für den Suchen, für den Besucher dieser Seite. Mhm. Und wenn ich alles mache, was Sinn macht, jetzt für den Besucher meine Seite, dann erkennt diese künstliche Intelligenz, dass ich relevant bin und ich komme dabei zu Resultaten nach vorne. Sobald ich Sachen mache, nur für Google, wird es tendenziell als künstlich anerkannt und dann riskiere ich, dass ich am Schluss äh, abgestraft werde. Gut, vielen Dank. Und Punkt 2 war Linkbuilding. Linkbuilding, äh, das ist so, dass äh, lange Jahre äh, hat viele Firmen gegeben, die haben da ich sage es mal, das gemacht, was eigentlich Google nicht wollte. Ein Link sollte eigentlich eine Empfehlung eines Dritten sein, dass der, eigene, der Inhalt gut ist. Und wenn man da zu fest versucht, irgendwie zu manipulieren oder sonst irgendwas, ist heute die Wahrscheinlichkeit, dass Google das merkt, so hoch, dass es sich einfach nicht lohnt. Das heißt eigentlich, man muss selber dafür sorgen, dass der eigene Inhalt so gut ist, dass die Links alleine kommen und man da nicht künstlich nachhelfen muss. Aber wenn ich dich jetzt empfehle mit einem Link für Suchmaschinenoptimierung und du empfiehlst mich für Internetstrategie zum Beispiel, mhm. ist das was Google nicht mag? Man kann nicht sagen, nicht mag. Ich meine, es ist, Wenn man sich gegenseitig empfiehlt, das ist etwas vom Natürlichsten der Welt. Es ist einfach so, dass wenn ich jemanden empfehle und der mich auch empfiehlt, hat diese Empfehlung ein bisschen weniger Wert, als wenn das nur einseitig ist, mhm. weil es könnte ja letztendlich irgendwie eine Absprache sein. Mhm. Aber wichtig ist einfach, dass es thematisch zu einem anderen passt. Wenn ich jetzt als Marketingagentur irgendwie einen Schuhverkäufer empfehle, mhm. hat das eine andere Bedeutung, als wenn ich jetzt einen Internetpionier äh, äh, empfehle. Also es mhm. muss inhaltlich zueinander passen. Ja. Aber wenn diese Empfehlung letztendlich auch wieder für den Besucher Sinn macht, ja. dann macht es auch für Google Sinn. Gut. Vielen Dank und Tipp Nummer drei. Tipp Nummer drei geht eigentlich in Richtung äh, Controlling. Mhm. Äh, viele haben zum Beispiel Google Analytics äh, im Einsatz und sind sich nicht bewusst, dass da äh, die Zahlen nicht immer dementsprechend, was man eigentlich erwarten würde. Wir haben da letztlich gerade ein äh, gutes Beispiel von einem Kunden der gesagt hat, ja, meine Webseite funktioniert doch sehr gut, ich habe nur eine Absprungrate von 25%. wann muss ich da was ändern? Da wurde Google dies richtig konfiguriert und plötzlich es waren 50% der Leute, die gekommen und gleich wieder gegangen sind. Also letztendlich geht es darum, mit der Suchmaschinenoptimierung Businessziele zu erreichen und da dabei ein gutes Controlling, um sicherzustellen, dass ich für diejenigen Begriffe die Optimierung mache, die mir dann wirklich nicht nur Besucher bin, sondern Leads oder Umsatz oder was immer jetzt mein Business-Ziel ist. Wunderbar, vielen Dank auch für diese drei tollen Tipps, auch ganz herzlichen Dank, dass wir hier bei dir sein durften und Gern. dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, Sie, liebe Zuschauerinnen, äh, auf bald wieder. Doch zuerst noch ein kleiner Werbespot, wenn Sie Wifi Macro Update abonnieren möchten, dann können Sie RSS Feed, Facebook, Twitter, alle Kanäle bieten wir an. Und neu eine App, die es auf vier Plattformen gibt, nämlich auf Android, auf Windows Phone und demnächst auch auf iOS und auf Blackberry. Also suchen Sie auf Ihrer bevorzugten Plattform nach wifi und Sie werden die App dann finden. Und dann werden Sie immer wieder über Neuerungen in und ums Online-Marketing informiert werden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.